Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich Han Hallo Kinder. Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Mensch, das ist vielleicht ein prima Schneckenwetter heute. Dieser viele Regen. Ja, genau. Alles ist ganz nass und matschig. Da kann ich richtig schnell kriechen. Aber für euch ist es nicht ganz so toll, oder? Im Sonnenschein, da könnt ihr draußen so richtig schön spielen. Trampolin springen, Fahrrad fahren, Fußball spielen oder Seifenblasen machen. Ja, aber ihr seid doch auch nicht aus Zucker. Ein bisschen Regen schadet doch nicht. Du hast leicht reden mit deinem Schneckenhaus. Ach Freddy, die Kinder haben doch Regenjacken und Gummistiefel. Da hast du recht. Wenn man sich richtig anzieht, kann man auch bei Regen rausgehen. Genau, raus und dann in eine riesige Pfütze springen, sodass es richtig schön platscht. Weißt du, Wilma, die Erde war am Anfang wie eine riesige Pfütze oder eigentlich wie ein riesiges Meer. Ich bin gespannt auf die Geschichte aus der Bibel, wo genau davon erzählt wird. Wasser gibt es in vielen Formen auf unserer Erde. Es gibt Regen, Pfützen, matschige Tümpel und Gartenteiche, Bäche und Flüsse, Badeseen, Meere und Ozeane. Wir können Wasser trinken, darauf Boot fahren oder darin baden. Wir können damit Suppe kochen, Blumen gießen oder Hände waschen. Sogar Strom kann man damit machen. Wasser ist eine geniale Erfindung Gottes. Ohne Wasser kann nichts leben. Als Gott die Welt macht, gibt es ganz viel Wasser. Die ganze Erde ist mit Wasser bedeckt. Könnt ihr euch das vorstellen? Überall gibt es nur Wasser. Die Erde ist ein einziges tiefes Meer. Und unter Wasser sieht es noch ziemlich langweilig aus. Der Meeresboden ist leer und dunkel. Nur kleine Felsbrocken und Steine liegen auf dem weichen Sandboden. Aber Gott möchte, dass es auch im Wasser bunt und schön wird. Gott sagt, das Wasser soll voller Leben sein. Es soll dort von Pflanzen und Tieren nur so wimmeln. Es soll unzählige Muscheln und Seesterne geben und auf dem Meeresgrund beginnen Wasserpflanzen zu wachsen. Sie wiegen sich sanft im Wasser. Es gibt aber nicht nur grüne Wasserpflanzen, manche sind bunt. Auch rote Korallen hat Gott gemacht. Wisst ihr, was Korallen sind? Das ist echt verrückt. Korallen sehen aus wie Pflanzen, sind aber eigentlich Tiere. Auch die gibt es in vielen Farben. Das Meer sieht nun gar nicht mehr langweilig aus, oder? Es ist bunt geworden. Und hey, habt ihr das gesehen? Hinter der Wasserpflanze schwimmt etwas. Schaut mal genauer hin. Was ist das denn? Genau, ein Fisch. Und da ist noch einer. Aber ist das auch wirklich ein Fisch? Der ist doch gar nicht orange. Der ist ganz glatt. Ja, es ist ein Fisch. Gott hat so viele unterschiedliche Fische gemacht. Und das da? Was kann das denn sein? Eine Wasserpflanze? Nein, das ist keine Wasserpflanze. Es hat ja Augen. Es ist ein Tier. Eine Krake. Das sieht ja wieder ganz anders aus. Und oben an der Wasseroberfläche taucht noch ein anderes Tier auf. Könnt ihr das sehen? Gott hat nicht nur kleine Fische geschaffen, sondern auch ganz große Meeresbewohner, wie dieser Wal. Es gibt wirklich viele verschiedene Lebewesen im Meer. Gott hat sich jeden Fisch und jede Pflanze im großen Meer ausgedacht. Jedes noch so kleine Lebewesen in diesem großen Meer hat seine Aufgabe. Und keines ist genau wie das andere. Jetzt leben im Wasser viele verschiedene Tiere und Pflanzen. Gott freut sich sehr darüber. Er mag es, wenn es bunt und lebendig ist. Aber halt, was ist das denn? Sogar ein Krokodil mag es, manchmal ins Wasser zu gehen. Lass uns jetzt doch noch gemeinsam beten. Lieber Gott, wir staunen wie viele verschiedene Meerestiere du dir ausgedacht hast. Du hast uns Kinder genauso unterschiedlich gemacht wie die Fische im Meer. Jeder von uns ist etwas Besonderes und über jedes Kind freust du dich. Danke, dass du uns so lieb hast. Amen. Du so jetzt bin ich auch bereit zum rausgehen macht's gut nachmacher ich bin schon draußen freddy warte auf mich